Muss ich sicher oben machen? Das sind Heilpflanzen. Das ist gut. Das Pulver, das ist gut. Ja. Das Schießpulver behalte ich mal noch, weil ich nicht weiß, welche Waffe ich danach Na, ah, jetzt sind wieder optionale Schlüssel möglich. Wetterfeld, Hansburg. Kurs, Jungs mischen, mischen sich ihre Arznei selber, also haben wir durch den Schädel. Natürlich von mir aus. Oh, man kann jetzt dreimal Grünes mischen oder Grün und Rot. Okay, das ist gut. Ja, alles klar. Hier fände ich jetzt auch cool. Oh, das sieht fast so aus, als könnte ich starten, wenn ich das Richtige, was auch immer, einlege. Diese vier Kugeln in den Ecken oben vielleicht? Ah, ich finde das schon. Okay, ich kann sortieren, das ist gut. War ich schon zum ersten Mal. <lacht> Auch wenn das Spiel jetzt unterdessen ja Quick-Saves hat. Wir haben das nie abgewöhnen wollen und können, weil... Wir gehen danach zurück zu Resident Evil Code Veronica, habe ich geschaut, nach Resident Evil 7, das sind äh, Zero, das sind alte Teile. Da wird das nicht so einfach sein. Irgendwann werde ich noch Resident Evil 2 und 3 die Originale spielen. Wir Überlebende, wir müssen die Bahnen Gang kriegen. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin könnte. Ah, hier sind. Okay. Eine Kiste. Oh. Ein Kisten kaputt machen. Okay, cool. Ja, aber hier habe ich mir Messer auf die Kisten. Ich nicht 10 Sekunden dran. Das ist ein bisschen effektiv. Ah, okay, ich kann hier noch hin. Macht nicht an, der war was. Ich dachte, ich habe Auto oder Reload? Irgendwie aus. Nein. Ja. Bleib liegen. Arschloch. Okay. Da haben wir wieder einiges Zeug. Ich eh nicht alles sammeln, wie immer. Ja, zu einfach. Ja, dann kriegen wir es also nachher wieder. Denn... Okay, aber das schießt. Ja, klar, das Schießpulver hat überlebt. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst, du siehst großen Strommast. Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von mir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du, Okay, ist mir sympathisch. Leck. Mich. Oh ja, gerade instant verkackt. Ja, also wir brauchen zwar so eine Klemmzange jetzt. Warte mal Polizeiauto. Oh. Okay, die haben Kraft. Die Models kommen mir mega bekannt vor. Sieht halt einfach so aus wie im äh, Resident Evil 2. Also der hier schon. Wie vorhin schon gedacht im Laden. Ist ja Bauarbeiter auch. Ich halt die Resident Evil 2 äh, Science genau das jetzt aber schon cool gewesen, wenn ich das... Oh, da <lacht> Er ist zu weit weg, dass es das schön gerendert wird. No. im Polizeiauto diese so, äh, die so Rauzzange zu finden. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. Ich ganz schlecht, die Dinge. Okay. Mut, ich gehe in den Donutladen rein. Ah, äh, da ist noch was. Donutladen. Kommt verdammt weit über diesen Tod. <lacht> Scheiße. Aha. Ja, wollte ich gerade machen. Dankeschön. Untersuchen. Ein falscher Rubin, auf uns das so gefällt, dass man irgendwo reinstecken kann. Sollte jetzt nicht unbedingt in die Kiste schmeißen. Hm? Das Schloss zu gemacht haben. Nein, die haben einen Schlüssel. Okay. Äh, wir gehen trotzdem mal hier raus. Ja. Hey halt's Maul. Reload nicht so Start. Und erzählt das nur, wenn ich die Waffe loslasse. Sagen das ist aber nicht das Raccoon City Police Department. Ja wir sind gar nicht mehr in Raccoon City sowieso. Oh Gott. Okay. Haben Sie jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass sobald das Fass überläuft? Ich werde niemals los, Patronen zu. äh, nochmals los. Ich schließe die Flinte erstmal im Schrank sein. Schneide die Kette durch und benutze die Waffe. Würde ich halt gerne. zum unbedingt eine Kiste finden. Dann Trash-Inventar. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das, das finde ich jetzt doof schon. Ne? automatischen Betrieb stellen sobald die Strom zu geschätzt hergeschätzen müssen, die stellen die passenden Stationen eingestellt werden. Okay. Also Strom rein, dann können wir schauen, ob alles sicher ist. Ah, ah, ah aha. Wusste ich doch. Wenn ich alle finde, dann GG. dann ist hier denn momentan mal alles erledigt ich muss doch das widerstehen <lacht> bin ich da noch weiter überhaupt einheitsmauer ja dumm ne Neun, links drei, rechts sieben. Niemals merken können. Ah, ich brauche einen Block. Wieso brauche ich eigentlich für jedes Spiel einen Block? Da ich denken können, sie. Aber nein, so weit habe ich nicht überlegt. So. Neun links, drei rechts, sieben rechts. Neun links, drei. Ja, doch, ich war richtig. Neun links, drei. Nein. Neun links, drei rechts, sieben links. So. Ja, ich bin zu lange rumgestanden dumm da steht ihr gleich wieder auf natürlich habe ich einfach eine kombination gefunden nicht zielen aber das war nicht aber die frage ist wo ist dieser safe ein die granate benutzt. <lacht> nicht für die kiste Ich bin so, Zombie nur mit dem töten, So wie das mal. Kannst du bitte ein bisschen höher zielen. Dankeschön. Mit dem Recoil kann man nicht zielen, deswegen habe ich jetzt dreimal daneben geschossen. Ganz toll. Okay, ich brauche dringend eine Inventory Box, wo ist die nächste? 100 laden. Trotzdem gehe ich an neue Orte jedes Mal. Boah. Wow. Das neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich hier geschnitten Brot, das Zeug von dem wirkt immer Wunder, überrascht mich jetzt nicht. Ich hatte schon eine gerechnet, in riesige Ladung bestellt, meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher die Verkäufer werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen, die meine Nachrichten zieht. Vielleicht sollte ich eine guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. Der Safe ist einfach perfekt, niemand kennt die Kombination nicht einmal meine Frau. Sein ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen aquakur königin und sie würde sich nie am Dieb verraten. Nein, was könnte der Code wohl sein? <laughs> ja, okay. <hums> der Damage. Solange hier und dann müsste es nicht auftauchen. Da. So. Also haben wir ganz viele angefangene Rätsel. der typisch. Jim's graben noch. Also ich lasse den trotzdem mal hier, Schlauch lasse ich kurz hier. Das lasse ich mal hier und die Granate brauchen wir momentan noch. Da ist noch Munition. Nein. Ah, oh Mann. noch und okay. Die noch 30er Slot. Ah nee, nee, nee, okay, dann kann ich das sicher mit dem kombinieren. So. Okay, ich guck mal, ob ich auf der Straße noch weiter komme kurz. ist fertig. Okay. Dann gehen wir jetzt Stück für Stück mal durch, was ich noch machen kann, sonst muss ich woanders hin. Fast. Also wenn ich hier reingehe, hier ist noch was offen. Wenn ich das. Ja. Ist hier alles gelöst. Ich habe hier unten aber noch eine zugekettete Tür. Ich muss diesen Bolzenschneider finden. Unbedingt. Alright, das ist schon mal erledigt. Was ist, wenn ich da hochgehe? Ist da überhaupt was? Sieht nämlich zu aus. Ah, ne. Cool. Irgendwo ist schon mal ein Zombie. doch. Okay, da ist der Crit. Okay, somit ist das Dach leer gelootet. mich darunter. Ah, okay. Gut, jetzt haben wir den Loop offen. Ich glaube natürlich nicht mehr dabei. Aber hier vorne können wir eh noch was machen. Wenn das jetzt wirklich ein Polizeiauto drin war, dann... Nein, war es nicht. Natürlich nicht. Aber zu. Ja, hier habe ich noch einen Schlüssel, den ich brauche. Da hinten. Langsam gehen mir die Orte aus. Da hinten muss ich ja das Feuer löschen, damit ich überhaupt weiterkomme. Kurzen schlauch meinst du die kombination von safe es war jetzt nicht so schwer ich gehe mal da unten gucken was da ist. Ja, das müsste hier unten noch was sein hallo rum hier muss noch was rumliegen. Oder sein oder irgendwas, was ich machen kann. Außer Zombies. Ja, das muss ich. Zugetzte Tür. U-Bahn-Büro noch nicht. Moment. Inventar. inventar weg. Musik für den Als Kette oder? das müsste diese Tür sein. Ja, das ist eine Kette da. Ja, hier war ich doch. Ah, die. Okay, ja, das ist weil anderes Gebäude und so. Alles klar. Jetzt brauche ich doch diesen. Da passiert ja nichts. Da war ein Schlüssel nötig. Und dasselbe hier drin. Alright. Das ist da, wo ich bin... Ich bin links, wenn ich runter gehe sind hier die Türen nah dazu. Hm. Das erste von Google, wo ich hier weiterkomme. Na ja, toll. Ich fühle mich dann gleich richtig dumm, wenn ich es rausfinde. Wie immer. Loop für die Zombies. Ich habe auf dem Dach eine Shortcut freigemacht, das ist schon alles. Da komme ich zurück zum Donutladen. Da wäre ich fast drauf gelaufen, vor Das ist eigentlich noch gut gewesen von Anfang an. Ich muss kurz den Schlauch anbringen zuerst. Richtig, schon wieder diesen Dude. Nein. Oh wow, okay. Wir haben zwar keinen Schlüssel dazu, nix, aber das Wasser läuft dann einfach so aus dem Nix. Hm. Ah, okay. Ich frage gar nicht. Also einfaches Schloss. Ist jemand hier drin? Okay, die kann ich nicht aufbrechen damit. Bist du ist weg. Komm schau mich nicht an. Ich bin nicht infiziert. Okay, meine, nein, nein, nein, bitte! Ah! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Hm. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? Jubi CS bringt seine eigenen Leute um? Hm. Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Wieder ein Russe. Hm. Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichheit wie dich, das uns behindert. Ich würde sehr gerne zurück, aber einfach um alles mitzumachen? <lacht> Zwölf Runden im Hof, zwei an den zurück, leck mich im Die Umbrella hat mich gerade für einen Job angehört, für einen Job. Keine Ahnung, wie die meine Lebensangstrafe für den Mord und 20 Gangmitglieder auslöschen werden. Aber ist mir auch gar ich nie was ich kriegen kann. Allemal besser als den Rest meiner Tage hinter Gitter zu... Oh, okay, das ist so sad, weil er was verfehlt hat. Er hat sich verbessert. Jetzt trifft er alles wieder. Jetzt würde er aber gerne was Gutes tun. Okay, das ist schon cool, aber er ist trotzdem so ein Arschloch. Okay, er hat so eine Gang gehört. Er ist ein Arschloch. Aber er war ein weniger großes Arschloch als vorhin. Der Osten, Osteuropa, Ostafrika. Ich habe gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Also ah, im Osten, hm? Ich dachte, ich kann aushalten, egal was auch kommt. Aber dieser Job, das sollte eigentlich leicht sein. Schnelles Geld, das hatte ich mir verdient. Es ist alles auf einmal passiert. Unsere also, Truppe war 30 Mann stark. Alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet. Doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet. Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt. das wäre erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Es ist mir egal. Das ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich ihn den Abzug gedrückt habe. Ja, das hoffe ich auch. für die freie Nutzung, bestreift bestreif der R Raccoon City Elektriker Gilde. Oh nice. Ah, okay. Wenn ihr Gen seht, der Funken kommt nämlich näher, macht keine Dummheiten. Sicher geht vor, wenn wir uns sagen, wenn wir diesen Mist hinter uns haben, habe ich garantiert eine Menge von kaputten Generatoren im Angebot. Äh, Elektrik Elektriker in der sein. Okay, das ist cute. Das ist nachbarschaftsvoll. Ja. So gehen die nicht kaputt am Gen? Arschloch. Oh. Anderer Hund. Der ist tot. Okay, den habe ich gecredited. Kriegen die können okay ich auch nicht Hayden so okay ja genau Hayden so das ist auch genau das was ich auch jedes mal sagen würde Lisa äh, so wo geht's denn durch da ist eine Kiste sind resi 8 Team habe ich so eine ganze gemacht alle Kisten kaputt wir so. sind einfach jede Tür mit der Schulter aufräumt. Wenn du jetzt schon alles mit DBD vergleichen willst, dann war das Claudette, ne? Und jetzt geht Kacken. Wow. Der wird einfach die ganze Zeit reused hier. Einfach überall rum.